Jeden Morgen, wenn die ersten zarten Töne der Jungvögel erklingen, trifft sich in Zürich in einem Büro an der Limmat ein unerschrockenes Redaktionsteam, um die großen Probleme der Welt zu analysieren. Wir sind ein Unternehmen, das für Qualität, Leidenschaft und Nachhaltigkeit steht. Vereint wie ein Orchester und mit geschärftem Blick auf jedes Detail, nimmt die Redaktion dynamisch Fahrt auf. Wurz ist das Unternehmen für die Kunden und für die Kundin. Wir bringen innovativ und qualitativ hochwertigen Journalismus. Druckfrisch an die Schweizer Zeitungsstände. Denn eines ist sicher, das Grosse spiegelt sich im Kleinen. Man sagt No zu filter bubbles, Yes zu fundierten Stories. Wer sich auskennt, muss tagtäglich bescheiden sein. Um eine grösstmögliche Social Disruption und einen Flow-State auf fundiertem Wissen zu erreichen. Was ist ein Flow-State an fundiertem Wissen? Ist das ein Text, der von euch ist oder von der Wurz ist? Aber dass es nicht die Richtung, in die es gehen soll, oder? Klappe, letzte Bastion der Wahrheit. Wenn du an die Wots denkst, was sind die Adjektive, die dir gerade so in den Kopf reinklöpfen? Journalist haben gar nicht gerne Adjektive. Wir sind keine Journalisten. Ja, ich. ich komme gerade vor eine Prüfung. Weißt, nennen Sie drei Adjektive. Äh. Könnte man vielleicht auch sagen, Lohngleichheit für mich bedeutet Togetherness, Equality und Target-driven Solution Finding. Das ist nicht mein Wording. Ultra viel Anglizismen. <lacht> also du wirst jetzt wirklich die Wörter brauchen. Also ich würde ja die nie brauchen. Höhere Schaffen ist auch etwas, was wichtig ist: Nachhaltigkeit, Kreativität, wo es um noch Kollektiv entspringt. <lacht> Wenn jemand sagt, es Kollektiv schafft. Nachhaltigkeit, Nähe und Qualität und schalte ich ab. Ich finde das noch schwierig. Stell dir jetzt den Film an. Was für Bilder sehen wir? Was wird erzählt? Hey, ich ich habe keine Ahnung von Imagefilmen. Ich, ich weiss nicht. Ich, ähm. Wir denken vielleicht auch so in eine Richtung. Du dass man eine Gruppe Forscher sieht, die im Labor etwas recherchieren oder Kinder auf einem Spielplatz oder einen Berg steigen, der einen Gipfel erreicht? Kannst du dir das vorstellen? Oder zum Beispiel einen startenden Chat, um einfach zu zeigen, dass ich mit Kraft in die Zukunft gehe. Findest du nicht, dass das eine gute Analogie Ich finde, wenn dann wäre es ein Schnellzug. Wenn ein startender Chat in einer Zeitung, die ultra viel über Klimapolitik schreibt, das ist etwas komisch. Das ist etwas komisch, gell? Ja. Wir Redaktorinnen der WOTS sprechen klar und druckreif. Ich finde Keyword. Nein, ich find die Keyword also, ja. Es geht uns um eine gerechtere Welt. Das behauptet irgendwie jedes Medium von sich. Oder? Ja, aber ich glaube noch nicht so früh am Morgen. Eben. 40 Jahre nach der Gründung. Boah, yeah. Haben wir das größte Problem identifiziert. Haben wir schon. Die Frage ist nur, wo? Filterblasen. Gott. Sind die Hauptursache gesellschaftlicher Spaltung. Ja, das tönt für mich mega dystopisch, ehrlich gesagt. Aber ich weiß auch nicht. Damit die Menschen wieder aufeinander zugehen, sehr gut. Sich zuhören <lacht> ja. und sich die Hände reichen. Ja, das. Ich weiß, nicht, das ist ja nur klischee. Und um die Gräben zwischen den Menschen zu schließen. Kein Update. In einer Zeit von Fake News. Oh, oh. Gott. Parallelwahrheiten. Nee, damit ich zu tun. Nee. Und Verschwörungstheorien ist die Wurz die letzte Bastion der Wahrheit. Das ist halt neoliberaler Bullshit. Und ich glaube, das ist wie es wichtig ist, wie wir nicht so sind. Das ist echt nonsens, oder? Ich werde mir den Film nicht anschauen.